Heil und grüß euch, eine kleine Bitte meinerseits, Seid so nett und unterstützt meinen Kanal mit einem Abo und die einzelnen Videos, vielleicht mit einem Like, wenn es euch gefallen haben, oder einem Dislike, wenn nicht, natürlich freue ich mich auch über Nachrichten, positiv oder negativ, und eine Unterstützung war ganz ideal. Dazu findet ihr einen Link unter meinen Videos. Besten Dank. Ciao. Pfiat euch.